Hallo und herzlich willkommen, ihr wunderbaren Wesenheiten da draußen. Wir begrüßen euch. Es bleiben bei Zeit wieder. Zack, Kartoffelschnack. Heute mit der Intro-Folge von Vorsicht Hochspannung. Genau. <lacht> äh, ja. Ja, ja. Das klappt nicht so gut. Nein. Hätten wir besser eintrainieren müssen. Wir, ja? Ja. Nein, äh, wir haben es überhaupt trainiert. Dann geht das. Nein, wir haben uns gedacht gehabt, wir machen für jede unserer Plays Intro-Videos, damit mhm. ihr wisst, worum es geht. Ja. Und die werden wir, sobald wir wissen, wie es geht, ähm, auf den ersten Platz in der Playlist bringen und genau. auch als Bild für die alle ja, Verwirrungen aufzuheben. Ja. Und da wir schon länger an diesen Sachen arbeiten, haben wir hier natürlich auch unser schlaues Buch, in dem ja. alles ja. Linzige drinnen steht. Jetzt bräuchten wir so einen Kling-Sound, sonst ist und ein Buch das Genau, ist, ja, ja. wo magisches Licht rauskommt. Genau, oh. Nein, das haben wir leider nicht. Von daher ist das nicht so wichtig. Ja. Das ist nicht gut also wichtig für euch ihr werdet es nicht glauben aber alle Videos die in dieser Playlist sind stammen tatsächlich von uns sind nur also, von uns erstellt mit all unserer Genialität, Genialität mit allem was wir so bieten können zu hat wunderbare spannende Videos gemacht zu unserer Technik zum Beispiel oder ja zu Neuheiten Süßigkeitenboxen zum Beispiel also das viel verschiedenes und das ist alles hausgemacht. Ist, genau. ja, die Videos mhm. haben natürlich nicht rausgemacht, aber die Videos darüber. Genau. Und wie gesagt, die Videos anderer Leute finden sich nicht in unserem Playlist Nein. drin, Nein. denn damit sortieren wir unseren Kanal. Genau. Das ist auch für euch dann einfacher, wenn ihr sagt, okay, mir gefällt jetzt, Vorsicht, Hochspannung am besten, dann könnt ihr einfach die Playlist laufen. Genau. genau. Und hier findet ihr halt auch Videos, wie schon gesagt, Unboxings. Genau. Ähm, ja. Wie wir unsere Ausrüstung auspacken, dass man die anschaut. Die junge Party seht ihr dann. Genau. Natürlich äh, bei den Videos, die wir benutzen. Immer ähm, ja. zum Beispiel unser neues Mikrofon hier okay. oder unsere neue Kamera, die wir gerade benutzen. Die schönen Gläser. Die schönen Gläser, ja. ja. ja, ja, ja. Die aus Macken, dieser. Ja, ja, Brot, Brot, Brot, Brot. ja unsere Matten, die ja. wir zum Kochen benutzen, immer. Uns beide haben wir noch nicht äh, angeboxt, das wir wahrscheinlich auch nicht machen. Nee. Und wir packen uns nicht aus. Oh, ich liebe das Zeug. Ja, und äh, wir haben auch vor die Neuheitenboxen von World of Suites einmal im Monat zu machen. Ja. Und wir wollen hier auch äh, fertig gerüstete testen, ähm, die mhm. wir halt so abends mal verkapulieren oder sowas. Voll. Oder natürlich auch ähm, Bücher unter Serien vorstellen. Mhm. Special Editions vielleicht oder ja. Eben, ja, so. So wie zum ein Beispiel Jahr. Der Flug der Komete. Komet. Komet, ja. An dem arbeite ich noch. Eigentlich wollte ich schon längst fertig sein, aber es ist so viel Arbeit momentan, so viel zu machen. Ich habe gerade für diesen Podcast fünf Projekte gleichzeitig am Laufen. Er tanzt auf vielen Hochzeiten. Ja, und das muss alles irgendwie fertig werden. Deswegen werden ein paar Sachen halt ein bisschen nach hinten verschoben. Aber ihr seid ja Gott also sei Dank recht geduldiges Buch. Ja. Aber also ihr seht schon, die Vorsicht-Hochspannungs-Playlist ist recht vielseitig, ne? Ja, das wird euch sicher nicht langweilig. Und äh, ja, das ist auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, ähm, Filme auszusortieren in ein neues Format. Ja. Und zwar das sogenannte Filmroulette. Yay! Yeah. Das werden wir auch noch vorstellen für euch. Da bekommt ihr dann auch noch ein wunderschönes, exzellentes Video Auf jeden Fall. Genau. Und falls euch das alles bei Vorsicht, hochfahren und nicht passieren sollte, dann ignoriert es einfach. Faut es euch nicht an, ist egal. Voll in Ordnung. Wirklich. Was halt schön wäre, wäre, wenn du uns trotzdem ein Abo dalasst oder uns eine konstruktive Rezession dalasst. Genau. Oder einen konstruktiven Kommentar. Oh, genau. Ein also Like wäre auch... Wir freuen uns über Daumen, über Blumen, über alles. Genau. Was es so gibt, genau. Was, was man halt so verteilen kann. Und äh, hab schon Abo gesagt? Exklusive Daumen nach oben. Ja. Genau. Äh, ja. Und natürlich könnt ihr auch äh, einige Folgen, die nicht 100% auf Optik beruhen, ja. ähm, bei unseren so Podcast-Portalen äh, anhören. Da sind die auch noch mal drin. Genau. Ich sage für euch machen wir nämlich beides. Richtig, findet ihr alles in den Shownotes, von dem her, was euch besser gefällt, bitte haltet euch dran, also entweder ihr nehmt das Videoformat oder das Audio oder beides, wie, wie es euch beliebt. Wir würden uns freuen, wenn ihr Genuss an dem findet, was wir tun. Ja. Oh. Und in diesem Sinne würden wir einfach sagen, möge die Kartoffel wachsen und tschüss, und tschüss. nichts gut.